Richtig gute Casts abliefert. Also es klingt vielleicht lame, weil ich weil man denkt sich, ja, du bist auch Spieler, aber ich finde da am High Bracket, das High Bracket ist gar nicht ähm, so krass besetzt diesmal, außer für Yumi natürlich. Alice auch sehr, sehr stark. Um, da sind eigentlich alle Gegner auch schlagbar, aber das ist mir persönlich gar nicht mehr so wichtig. Ich will Spaß haben, ich bin ja auch offline bei euch äh, da und ich möchte einfach richtig geil casten. Ich möchte komplett abräumen mit Leuten, die da sind, vielleicht auch ein paar Leute, die zu Hause sind, mit einziehen. Ich will komplett eskalieren, richtig geile, schöne Cast machen. Da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich so tierisch drauf. Das ist mein Ziel, der beste Kaster zu sein. Mein persönliches größtes Highlight war ehrlich gesagt beim allerersten Community Cup, bei dem ich dabei war. Es war nämlich im High Bracket, ähm, im Loser Bracket gegen Ander Nexus. Und ähm, ich hatte nicht viele Erwartungen an das Turnier, weil ich nicht sehr in Form war. Ich habe mein erstes Spiel gewonnen, mein erstes Match gegen Piedefind, glaube ich. Dann bin ich ins Loser Bracket gekommen und dann musste ich danach gegen AnderNexus Nexus spielen. Und ich hatte irgendwie, weil ich wusste, Protoss schießt viel und so weiter. Und ich bin eigentlich ein sehr aggressiver Spieler und ich weiß genau, dass ich 2-0 in Führung gegangen bin. Dann hat er 2-0 aufgeholt, es hieß, war 2-2, er hat fast den Reverse-Tweep gemacht. Im letzten Spiel habe ich einfach nur zu mir selber noch gesagt, spiel einfach safe, ganz in Ruhe, ganz langsam, bauen wir eine dritte Basis und warte, bis er kommt, weil du hast besser was Micro er, du gewinnst das Spiel. Und genauso habe ich es gemacht, ich habe einfach gewartet, er hat sogar mir irgendwann gesagt, er hat die Geduld verloren, hat wirklich einfach a klick in mich reingemacht und dann habe ich das Spiel gewonnen. Und es war wirklich, dass ich mich noch nach diesem fast reverse noch nochmal zusammengerissen habe, war für mich wirklich äh, sehr, sehr groß und sehr, sehr wichtig. Mein schönster E-Sport-Moment ist mit Berlin E-Sports gewesen, beziehungsweise auch mit ganz vielen Leuten aus der Community da draußen. Und zwar, wir haben äh, 2020, als das mit Corona äh, sehr, sehr groß war und es noch keine Impfungen gab und noch keine 2G oder 3G-Möglichkeiten und so weiter, haben wir uns eine Art Online-Weihnachtsfeier ausgedacht. Vor allem meine Freundin Cherry, die auch immer beim Leipzig Cup mit dabei ist, und ich haben uns das ausgedacht, wo wir so ein großes Streaming-Event machen mit verschiedenen Spielen, ähm, Talk-Runden, alles Mögliche und Wir haben uns vorher das ausgemalt und dachten, das wird, wird schon cool. Also, uns gefällt es. Und ähm, die Leute, die wir gefragt haben, werden fanden das bis jetzt auch gut, die teilgenommen haben. Aber wir hatten immer so ein bisschen Angst. finden es auch Leute da draußen wirklich richtig gut und richtig spannend oder lustig und so weiter. Und am Ende gab es immer ein Highlight oder gab es das Highlight eines Kleidungquises, ein ganz großes, wo ich alle Fragen mir rausgesucht habe, selber kuratiert habe und so weiter. Und zwei Leute von uns, beziehungsweise ein, ein Vorstandsmitglied von uns hat mit seinem Podcast-Partner... Den, den die Moderation gemacht und das ist so unfassbar gut angekommen. Wir waren irgendwie bei 70 Viewern oder sowas. Wir haben niemals mit so vielen gerechnet und alle super aktiv im Chat, haben die ganzen Fragen miteinander besprochen. das Chris ist jetzt eine Tradition zu uns geworden. Wir machen demnächst sogar das vierte schon. Ähm, zu Weihnachten natürlich dementsprechend wieder. Und ähm, das war wirklich danach, auch als es fertig war, um wie viel Lob ich von allen oder wir beide von allen Seiten bekommen habe. Das war einfach richtig geil und also die Community, die dabei war, um, es hat zwar vielleicht nicht direkt was mit E-Sports zu tun, aber es ist halt mit dem E-Sports-Verein und das fand ich so schön. Ich denke da immer noch sehr, sehr gerne zurück. Das war richtig toll. Vor ich lange träume und es noch nicht getraut habe, es zu tun. Um, ich hab, wir haben ja vorher ab, ein bisschen abgesprochen, da geht es auch darum, Geld ist egal. Ich kann einfach meinen Wunsch äußern. Und da muss ich sagen, da wäre es... Ah, ist schwierig. Auf jeden Fall hätte ich super gerne eine Bar, wo gleichzeitig unser Vereinsheim mit drin wäre. So ein bisschen, wenn die Leute das Meltdown von früher kennen. So eine Mischung daraus. Sehr, aber, wenn ich jetzt sage, besser geführt, klingt so gemein. Aber ein bisschen, ein bisschen schicker gemacht, ein bisschen eleganter, ein bisschen moderner und das dann auch größer vor allem. Und. Ähm, da hätte ich unfassbare Lust drauf, ähm, eine Bar zu haben, vor allem das dann mit dem Verein zusammen aufzuziehen, dass man uns da kennenlernen kann, die eigenen Stammtische, alles mögliche, Turniere da abhalten, Public Viewing selber machen, dass man sich nicht um irgendwelche Räume oder sowas kümmern muss, das wäre richtig geil, als auch eine Küche oder ein Restaurant dazu, meine ich, zu der Bar, Ich ich unglaublich gerne koche, das wäre richtig geil, das wäre, glaube ich, der Traum, wenn ich das alles verbinden könnte. So eine Bar, wo man auch was essen kann, ich bin in der Küche, ich mache Kreation, gleichzeitig Vereinsheim, alles mit in einem Hut. Oh, das war unfassbar geil. Ich hätte das gerne.